Ja, Liebe Studierende, liebe Kollegen, ich würde Ihnen heute ganz gern ein Tool vorstellen, mit dem ich glaube, dass wir Videokonferenzen für seminaristische Umgebung auf eine ganz neue Stufe heben. Deswegen der etwas vollmundige Titel Videokonferenzen 2.0 und zwar UTribe. UTribe ist ein Berliner Unternehmen, das ist ein Startup, das eine Videokonferenzlösung vorgeschlagen hat, die sich an den Bedarfen für die Kommunikation im Raum orientiert. Und Bevor ich jetzt ähm, zu viel verrate und Ihnen zu viel zeige, ähm, Sie finden das Ganze, die Idee unter yourtribe.com, ähm, würde ich Ihnen ganz gerne einen Versuch ähm, einblenden mit Studierenden, den ich heute Vormittag aufgezeichnet habe. In diesem Sinne wünsche ich euch, Ihnen und Euch äh, viel Freude jetzt bei der Vorstellung dieses Tools und dem ent gemeinsamen Entdecken im Raum und kann tatsächlich nur für dieses Tool Werben. Ich hoffe, wir werden vielleicht irgendwann in der Lage sein, das in unserer Universität zu lizenzieren und bin allerbester Dinge und werde das Projekt verfolgen und auf alle Fälle, wenn wir in eine digitale Lehre unter Semester starten, für die Lehre an der TU Dresden einsetzen. In diesem Sinne, euer und ihr Alexander Lasch. Ja, einen schönen guten Morgen hier zu diesem kleinen Test, und zwar eines Großartigen Tools, nämlich UTribe. UTribe muss man sich vorstellen wie eine neue Form der Kommunikation in Gruppen. Und das würde ich ganz gern mal illustrieren an einem praktischen Beispiel. Äh, man kann sich mit seinem Avatar hier in einem Raum bewegen und dann wird eine Videokonferenz etabliert. Guten Morgen Jessica, kannst du mich hören? Ja, ich kann mich hören. Super. Also, das, was ihr gerade ausprobiert, ist das wahrscheinlich allerbeste Tool, das mir im letzten halben Jahr über den Weg gelaufen ist. Nämlich eine Möglichkeit, um miteinander Kleingruppen äh, zu koordinieren und miteinander im Seminar zu sprechen. Du musst mal versuchen, weg, dich wegzubewegen mit deinem Cursor. So, Okay, okay cool. Okay, ja, cool. Nice. ja, ja cool. Also, das heißt, es ist hier möglich, gemeinsam Räume zu äh, bespielen, ähm, sich in der Mitte in dem Forum zu treffen, eine Moderation auszugliedern und ähm, vor allen Dingen ähm, gibt es hier noch einen Chat und zwar, äh, man kann im Circle sprechen, man kann Privatnachrichten schicken und zwar zu denjenigen, die in dem Circle selbst mit einem sind oder zu allen, die sich im Chat bewegen. Und vor allen Dingen, der Chat wird für diesen Raum gespeichert. Also jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir mal ganz kurz... Genau. So, mal schauen. halt. Mal warten, ob das funktioniert. Jetzt. Okay, also muss so. die Leute extra noch irgendwie... An Stoßen. Einfach hingehen, losreden. Okay, okay, okay. Und wenn ihr nicht mehr wollt, einfach weggehen. <lacht> okay. Ja. Ähm, jetzt zeige ich euch noch was anderes Schönes. Ihr habt oben den den Erweiterungspfeil. Darauf könnt ihr den Bildschirm groß machen und dann seht ihr alle, die in der Konferenz sind. Yeah. Also oben, oben links. Ah, ja, okay. Ja. Und könnt es auch wieder verkleinern und jetzt teile ich mal eine Anwendung und zwar würde ich jetzt mal das teilen. Und jetzt seht ihr auch mein Screen, das heißt, ich kann selbst in der Gruppe präsentieren. Ja, cool. Ja, und jetzt kann ich dich mhm. auswählen, genau. Und wenn du jetzt teilst, sehe ich dann dein Screen und so weiter und so fort. Das ist echt ein cooles Tool. Und kann man einfach oder muss man sich irgendwie was anlegen? So, Moment, ja ich höre dich, dich nur ganz leise. Jetzt? Äh, kommt ja ohne, äh, ohne irgendeine Anmeldung, aber wenn man was anlegen will, muss man das, also wie kann man das einfach anlegen? Oder? Also dein, ähm, ähm, dein Account ist jetzt faktisch in dem Browser selbst gespeichert schon. Ja. Ähm, Ihr könnt aber zum Beispiel jetzt, da ihr einmal in einem YouTube-Tribe-Raum gewesen seid, könnt ihr einen neuen Raum kreieren und könnt dann selber Räume hosten. Jetzt friert ihr bei mir gerade das Bild ein. Ich weiß nicht, woran das liegt. ist ja, ein Moin. Das ist ja halt interessant. Ja, das ist das, also wirklich, das ist das beste Tool, was. Achso, jetzt hast du. Du teilst immer noch deinen Bildschirm, Jessica, ne? Ja, habe ich ja auch gerade gemerkt. Also, das ist der virtuelle Raum, ähm, also in auf den, Fall. den Seminare stattfinden werden in Zukunft. Äh, und zwar, okay. weil man dann sagen kann, äh, Ramona, ihr geht in Raum 1, ihr geht in Ramo Raum 3. Ähm, mhm. Wer will, macht einen Paus, geht in den Pausenraum. Ähm, ich habe äh, Chats, die gespeichert werden für den Raum, und zwar für die einzelnen Zirkel, als auch für ähm, die... Äh, genau. So läuft das. Finde ich persönlich sehr faszinierend, ja. Um, Ach, man kann dich auch dann einzeln Genau. Das Du kommst ganz abgehackt also. rein, um, Jessica. Jetzt ist sie raus. Da ist sie. Also, ähm, was ich euch nur. Genau. So, jetzt ist gut. Ja. Ja, also das, was ich euch nur empfehlen kann, ist, dass mhm. ihr bitte einfach, ähm, unten seht ihr, create a new room. Mhm. Ähm, das Schöne ist, dadurch, dass ihr jetzt mitgemacht habt, seid ihr jetzt Teil der Community und könnt jetzt eigene Räume kreieren und zwar so viele, wie ihr wollt. Cool. Ja. Und wenn ihr das nächste Mal miteinander irgendwie in einem Seminar sprecht oder sowas, fangt nicht an mit Jitsi, sondern nehmt das ist schon stabiler, ne? Also es läuft gerade eigentlich recht gut. Ja, es ne? läuft richtig gut. Würde ich gern viel Geld für bezahlen, damit ich das damit das, äh, noch viel besser wird. Ja. ja, das Einzige, was man nicht machen kann hier, ist Files präsentieren, also ähm, zum Beispiel PDFs noch mit einpflegen und so Das wäre natürlich noch viel idealer. Ich kann leider auch diese Umgebung nicht in den Miro-Board einbauen. Auch das geht nicht. Ähm, das wäre der absolute Hammer. Aber... Ähm, ich glaube, das wird meine neue Seminarumgebung. Und äh, von, von wo wird es... Also ist es unter irgendeinem großen Unternehmen? Das, ist, eine, das ist ein Startup, ähm, das jetzt gerade anfängt. Ihr seid jetzt in der Beta-Karte. Also das heißt, das Ding ist noch in einem Entwicklungsstand und ähm, ist im Moment nur ein Test. Ja, also das heißt, wer weiß, wie das weitergeht, wie weiß, wer weiß, wie das ausgelastet ist. Wenn ihr jetzt ohne, ähm, ohne so eine Einladung in so einen Raum das machen würdet, ähm, äh, gibt es Wartepositionen 600, 700. Also das heißt, die bauen halt jetzt auch nach und nach ihre Kapazitäten aus. Okay, cool. Ja, aber nee, das ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Tool. Also funktioniert auch ziemlich ja, gut. Ja, also und den Hintergrund, den ihr jetzt gerade seht, der ist selbst gebaut. Also den kann man selbst anlegen. Ich zeige euch mal noch einen anderen. Ähm... Man ist ja Was vorbereitet. Auf, oder ja. Auf, auf Twitter gesehen. Ja. ja. Ja, ja. Ah, ja, okay, cool. Ja, und dann kann man eben sagen: ähm, Ihr geht ins Wohnzimmer. Ja. Funktioniert. Ja. Und das wäre so ähm, eine Möglichkeit, wie man dann ähm, operieren das, kann. Das ist auch gut, weil für Seminare ist jetzt das, was die Tools, die wir haben, noch nicht, sind noch nicht so perfekt. Aber, ähm, okay. Vorsicht. Was ist das jetzt? Achtung. Bitte mal alle ins Wohnzimmer kommen. Danke. Danke. Okay, wat, was ist jetzt? Ne, jetzt könnt ihr euch wieder bewegen. Also das heißt, das ist eine ah, Möglichkeit, ah, okay. wenn, jetzt alle, wenn jetzt alle verstreut auf der Map stehen, ähm, die einmal zusammenzutrommeln. Ah, okay, okay, okay. Ja, also um zentrale Ansagen zu platzieren. Nicht schlecht. Mhm. Das ist das Rednerpult im, da drüben. Ramona komm nicht in den Zirkel rein. <lacht> Aber kann ich uns gerade nicht hören. Gibt es irgendwie eine Auslastungsgrenze? noch nicht getestet okay. also in den auf den auf den hauptseiten sind ähm, sieht man immer ähm, 20 25 leute mhm. ja und ja ja mhm. ist ziemlich cool ja auf jeden fall also auch so ja doch Erst für ein ist, glaube ich, tatsächlich ganz cool, da kann man coole Ideen umsetzen. unterschiedlichen Räumen kann man da irgendwie auch was auch deponieren schon. Also dass man irgendwie, das wäre halt ganz cool, wenn man sagt, ihr könnt jetzt da hingehen, ich habe für euch da und das noch da vorbereitet. Und naja, also im Moment, im Moment ist es vor allen Dingen dafür da, ähm, dass man miteinander kommuniziert. Okay. Also diese so eine Ablage, so ein Ablagerort ähm, ist jetzt noch nicht direkt da. Ja. ja, aber auch hinter. Ja, okay. Ja, es ist also sagen wir mal so, wenn man das Tool kombiniert mit Matrix, ja. ähm, das wäre so, das ist so die ideal, das ideal-setting. Ja. Weil man dann auch keine Breakout Rooms definieren muss, ja. äh, keine zeitlichen Begrenzungen von Breakout Rooms und man muss nicht, also weil man immer alles sieht. Ja? Also das heißt, man kann auch zur Not mal hingehen und sagen, werd mal fertig, kommt mal rüber. Ja. Mhm. Und dadurch hat man halt schon ein sehr, sehr cooles Tool, mit dem man, glaube ich, in Seminarkontexten arbeiten kann. Ja, das denke ich auch. Okay, Leute, okay. ich bin mal raus. Vielen ich. Dank für den Test. Yes. Ähm, legt also. euch bitte unten den eigenen Raum an, damit ihr einen Raum ja. zur Verfügung habt, von dem ihr aus wiederum neue Leute einladen könnt. Ja, okay. also das heißt, das ist so ein okay, Thema cool. hier. Okay. Vielen Dank. Ja, da nicht für. Ich danke euch. Äh, dann tschüss. Tschüss. So. Das war das kurze Tool Your Tribe in einem Praxistest. Ich bin sehr begeistert davon, von der Performativität und ähm, der. Äh, Qualität der Video- und Audioübertragung. Jetzt kommt es noch auf zwei, drei Lasttests an, um zu zeigen, was das Tool tatsächlich kann. Aber meine Güte, da freue ich mich drauf. Also bis dahin, ihr und euer Alexander Lasch.